Ja, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, ein Auslandssemester zu machen? Und warum dann Finnland und Spanien? Also ein Auslandssemester war ziemlich schnell klar, dass ich das machen möchte. Ich war in Neuseeland und ähm, habe dort eben schon mal ein halbes Jahr im Ausland gelebt. habe ähm, festgestellt oder gemerkt, wie sich sowas anfühlt, im Ausland zu sein. Und das heißt, es war klar, ich möchte ein Ausland machen, ein Auslandssemester machen. Mhm. Ähm, wohin war dann noch so die Frage. Mir war nur klar, ich möchte in der näheren Umgebung bleiben, also nicht wieder ans andere Ende der Welt, sondern eher so, ja, zumindest mal auf dem Kontinent bleiben. Und da war Skandinavien, zumindest der Norden, war so meine Richtung, Ich gesagt, da möchte ich hin, nicht in so eine italienische Urlaubsregion, mhm. wo man das mal schlecht mhm. kennt. Ja, und deshalb ja. war es am Ende Finnland und ja, Spanien, weil ich die Sprache mag und die Offenheit und das Wetter. Gut nachvollziehbar.